Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute ist eine ganz bestimmte Folge und zwar habe ich mit Ersch Erschrecken festgestellt, dass mein erstes Video schon jetzt mittlerweile über vier Jahre da ist. Am 14.01.2017 erschien mein erstes Video zu einem meiner Lieblingsspiele für den Gameboy Fortress of Fear. Ich bin ehrlich gesagt so etwas geflasht. Vier Jahre mache ich das hier schon und ich bin immer noch dabei und hat immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Und äh, mein Kanal blüht und gedeiht momentan, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und vielleicht interessiert es euch auch. Ich will euch mal so einen kleinen Einblick in die Anfänge dieses Kanals geben was mich da bewegt hat, mit was für Problemen ich zu kämpfen habe, was ich von diesen Videos und zu den Meinungen dieser Spiele am Anfang jetzt noch sage. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt, meine ersten drei Videos an und wir schauen einfach mal, was sich da so alles ergibt, so als kleines Reaction-Video würde ich sagen. Und äh, die erste kleine Neuerung jetzt zu dem vierten Retro-Panda-Jahr oder wie man es äh, sagen will, seht ihr schon hier, ich habe so ein bisschen technisch aufgerüstet und dank eurer Videoaufnahmen habe ich mir jetzt äh, so einen kleinen Adapter geholt, der nicht gerade billig ist, aber ich denke mal, qualitätsmäßig sieht es ganz gut aus, womit ich jetzt meine normale Spiegelreflexkamera auch als Webcam benutzen kann. Das heißt, ihr könnt mich jetzt immer in HD quasi <lacht> sehen und ähm, etwas schärfere von der Auflösung her. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal in das erste Video rein. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich und das ist Fortress of Fear. So, da sind wir hier bei Fortress of Fear. Wie man sieht, es ist eines meiner erfolgreichsten Videos, komischerweise, mit fast 4.100 Aufrufen momentan. Viele Daumen hoch und nur wenige Daumen runter. Und das finde ich so ein bisschen faszinierend, weil so in der Retro-Perspektive, vielleicht bin ich auch sehr selbstkritisch, sind diese nicht sehr gut gelungen. Da wusste ich noch nicht, wie man in den Workflow reinkommt und so weiter. Und ich habe es vielleicht schon in einer oder anderen Fragestunde mal erwähnt, ich hatte wirklich sehr, sehr große Bedenken über, überhaupt mit YouTube anzufangen. Ich habe ja auch mein Gesicht, glaube ich, erst nach anderthalb oder zwei Jahren das erste Mal überhaupt gezeigt, weil ich da sehr scheu war und sehr viel Angst hatte. Ich hatte irgendwie Bock, ein Video zu machen und äh, mich so ein bisschen kreativ zu betätigen. So als Geschichte vielleicht, falls das der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, war mein Gedanke im Prinzip, da habe ich so mit diesem retro spiele sammel etwas angefangen und dann guckt man bei Ebay nach irgendwelchen Spielen und diese Titel sahen einen erstmal nichts. Und dann habe ich halt immer äh, im Internet geschaut, was für ein Spiel ist das, bringt das was. Und ich habe nie so kurze, knackige Testvideos gesehen. Ich habe zu der Zeit viel SNES Drunk gesehen, der ja sowas für den Super Nintendo Bereich macht. Und ich dachte mir, okay, das für den deutschen Bereich, jetzt für Gameboys Boys und natürlich auch für Super Nintendo, das fehlt irgendwie. Und da ich immer so ein bisschen mich auch kreativ gerne beschäftigt habe, habe ich dann da mal einfach mal geschaut und... Probierst es einfach mal. Ich hatte schon mal vor Urzeiten ähm, zu WoW-Zeiten noch, also World of Warcraft, mal ein, zwei kleine Videos ganz stümperhaft geschnitten. Daher hatte ich so ein bisschen ganz, ganz grobe Ahnung. Ich dachte einfach mal, probierst es einfach mal. Ich hatte aber sehr, sehr starke Bedenken. Äh, Kriege ich das hin? Ist meine Stimme gut genug dafür? Ne? Vom Einsprechen her, klingt die gut? Nicht, dass er da irgendwie zugesperrt wird, öh, bist du scheiße und so weiter. Was bisher zum Glück einigermaßen ausgeblieben ist, bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Was aber auch, finde ich, so ein bisschen zeigt, wie, wie freundlich unsere Retro-Spiele-Sammel-Community ist. Ich habe noch nie wirklich das tiefgründige Beleidung gesehen gegen mich. Ein, zwei vielleicht, aber gut, das, das gehört dazu. Und äh, auch diese ganze Retro-YouTuber-Community, die sind so hilfreich und super freundlich miteinander. Ich habe mich sehr schnell sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Community auf jeden Fall. Aber genug der Vorrede, ich würde sagen, wir schauen mal in das erste Video rein. Die werden natürlich jetzt etwas selbstkritisch werden. Ich hätte da sehr, sehr große Bedenken und sehr, sehr viel Mut hat das für mich gekostet. Und ich, war, ich weiß noch, dass ich glaube nach drei, vier Wochen irgendwie so zehn Aufrufe hatte und sowas. Und da schon super froh war, dass mich da jetzt keiner irgendwie fertig gemacht hat ohne Ende. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Da als äh, kleines Zeichen vielleicht, äh, Retro Gaming Panda und auch das Logo. Das ist noch so ein bisschen das Logo aus äh, einem alten Browser-Spiel, was ich mal gespielt habe. Das war Fußball XXL und das war dann mein äh, Wappen dazu, wo ich dann einfach das Retro Gaming Panda ergänzt hatte. Also. Ach ja. Hanni, sehr, sehr, sehr gestückelt. Ich muss dann kurz ja. bei mir die Lautstärke hochmachen. als mal zu da dachte ich mir nur, wow, und wenn ich jetzt so in der Retro-Perspektive, auch wenn ich jetzt schon wieder pausieren muss, meine Stimme höre, habe ich doch genau dieses Bild im Kopf, wie ich das eingesprochen habe. Und zwar war das mein altes Headset, was ich dann quasi benutzt habe und dann irgendwie so versucht habe, möglichst gut reinzusprechen. Qualität geht in Ordnung, aber äh, das, ich habe mir relativ zügig hier das Mikrofon, was ich jetzt seit der Zeit benutze, äh, geholt, ich glaube drei, vier Monate später, kostet natürlich ein bisschen was, aber dadurch ist auch die Qualität denke ich mal, wesentlich besser geworden ähm, und auch allgemein dieses Einsprechen, sehr, sehr monoton auf jeden Fall. Halbnackter ein halbnackter Barbarin mit Skeletten und sonstigen Monstern. Wie geil ist das denn? Die Enttäuschung kam jedoch, als man zum ersten Mal das Spiel startete. Was immer, noch so, ist, was immer noch so ist, was ich definitiv immer noch so ist. Und hier gut sieht gut. man natürlich auch so ein bisschen die Videoqualität allgemein. Die ist noch nicht so gut, wobei das, das ursprüngliche Material, was ich aufgenommen hatte, das hatte gute Qualität. Nur wusste ich noch nicht so richtig mit dem Schnittprogramm, wie ich das benutzen kann, welche Codices ich benutzen kann und so weiter. Das war sehr, sehr schwer und wie gesagt, dieses eintönige Einsprechen. Gefühlt, wenn ich mir die ersten Videos anschaue, das wirkt so, als ob ich irgendwie das heimlich in irgendeinen Raum eingefügt habe. Habe ich, bin zwar immer noch nicht der Meister im Einsprechen überhaupt, aber ich denke, mal, es ist besser geworden ja, als das, das hier auf jeden Fall. Aber Ritter von der Plattenrüstung sind auch natürlich auch super oder was taugt fort? auf jeden Fall heute noch und auch also, also Betonung und so was. Wie gesagt, ich bin da sehr selbstkritisch. Ich, ich bin da ruhig, das stört mich immer noch. Aber ein kleines Fun Fact. Ich, ich schreibe mir ja immer zu jedem Test immer ein Skript, das hat immer das dasselbe Prinzip, ne? Vorwort, dann kommen so die technischen Daten, wann ist es erschienen und so weiter, dann kommt die Beschreibung des Spiels, dann wird kurz auf die Grafik und auf die Musik eingegangen und dann kommt so das Fazit. Das hat sich wirklich seit dem ersten Video ist das gleich geblieben für jedes äh, Testvideo, was ich mache. Fortress of 4 gehört zu der Wizards and Warriors Serie, die zwischen 87 und 92 insgesamt vier Spiele hervorbrachte. Drei davon erschienen für das NES, ein Teil für den Gameboy und um dieses Spiel geht es hier heute. Wobei diese Serie wirklich sehr, sehr seltsam ist, muss ich sagen. Also äh, ich finde, äh, es hat einen interessanten Ansatz, aber ich habe einmal äh, in einen NES-Titel -Ti reingespielt, was mit der Gameboy-Version nicht so viel zu tun hat, aber das, das Springengefühl ist genauso komisch. Äh, sehr faszinierend auf jeden Fall. Und vom veröffentlicht. Fortress of Fear erschien 1990 unter dem vollen Titel Wizards and Warriors Chapter 10 The Fortress of Fear und man nach den ersten beiden NES-Titeln der dritte Teil der Serie. Also worum geht es? Wie die meisten Spiele dieser Zeit, ist die Geschichte relativ simpel gestrickt. Ritter Kuros trifft zum wiederholten Maler auf seinen Erzfeind, den Magier Maikil. Nachdem es nach den letzten beiden Spielen etwas ruhig um ihn geworden war, verschwindet jetzt plötzlich die schöne Prinzessin. Und auch hier, ne? also diese, diese Geschichten früher. Das war wirklich, wirklich immer sau einfach und deswegen spare ich mir das mittlerweile so bei Tests so ein bisschen, auf die Geschichte einzugehen. Weil Im Prinzip ist es immer dasselbe und übrigens, äh, wenn ich diese Spielszenen sehe, ich habe immer noch die Musik im Kopf haben. auf jeden Fall. Merkel hat die Prinzessin entführt und sich mit ihr in der Festung des Schreckens verschanzt. Es ist nun an euch, die Prinzessin zu befreien. Das Spiel ist im Prinzip ein standard jump one spiel Auch Die das viel, und viel... Mit euren ja, euren Level auswendig kennen. ...die diverse kenn. bonus in verschlossenen Truhen, welche euch auf euren Weg helfen werden. Der Heiltrankheit euch mit Lebensenergie. Die Sprungstiefel helfen euch höher zu springen und Fallschaden zu mindern. Schutzschilder schützen euch vor Feinden. Unerspruch der Unverwundbarkeit, ihr werdet es erraten haben, macht euch für kurze Zeit unverwundbar. Allgemein ist das Springen teilweise etwas fummelig und haben als Kind oft den ungewollten Spiele totgebracht. Also meine Formulierung, das Sprungverhalten ist etwas fummelig, ist natürlich in der Hinsicht etwas untertrieben. Jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, wie schwer einschätzbar dieses Springen ist. Aber wenn man sich darauf eingestellt hat, auch wenn es wirklich teilweise etwas sehr abstrus ist, dass man wirklich so die maximalste Sprungdistanz über... Ewigkeiten über eine riesen Plattform oder äh, Abgrund äh, tätigen muss, das ist nicht gut. Aus heutiger Sicht würde ich nicht sagen. blind oft, das, das ist nicht gut. Aber allgemein in Ordnung. Hat man sich erstmal daran gewöhnt, dass das Springen etwas zeitverzögert ausgeführt wird, geht das eigentlich ganz gut von der Hand. Das stimmt. Die Gegner verfolgen diverse Muster und halten teilweise mehrere Schläge mit dem Schwert aus. Hat man die Bewegungsmuster allerdings erstmal verinnerlicht, ständig diese auch keine große Herausforderung dar. Ja, ne? Also Stichwort. Level auswendig lernen Die Spielwelt besteht dabei aus fünf verschiedenen Kapiteln, die sich jeweils optisch etwas unterscheiden und eine andere Herausforderung bieten. Jeder dieser Kapitel endet dabei mit einem besonderen Bosskampf oder einem besonderen Hindernis. Grafisch ist das Spiel für seine Zeit durchaus ordentlich gelungen. Klar, die Gegnervielfalt könnte größer und abwechslungsreicher sein aber sie passen gut zum Setting. Also aus der, der Retro-Perspektive, da habe ich ja noch nicht so viele Gameboy-Tests gemacht und so weiter, ist der Gegnervielfalt eigentlich schon relativ hoch. Also da gibt es schon wesentlich Schlimmeres. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, für so ein frühes Spiel ist das echt nicht verkehrt. Die Level sind dafür super gestaltet, die Umgebungen sind abwirkungsreich und viele Details im Hintergrund sind sehr atmosphärisch und passend grundsätzlich liebe ich ja den Soundtrack des Gameboy. Mhm. Die Musik bei diesem Spiel ist meiner Meinung nach herausragend. Ich meine, hört euch ja dann schon mal die Startmusik an. Auch da so ein bisschen als Einwurf, der, der hört ja wahrscheinlich das Einsprechen, ich habe da noch keine Hintergrundmusik. Mittlerweile meister wirklich so, dass ich in einem Video äh, immer über die Musik des Spiels äh, im Hintergrund äh, labern lasse, weil genau das so, einfach dieses Einsprechen, das wirkt dann auch, finde ich zumindest, auf Dauer dann auch etwas langweilig. Aber da muss ich natürlich auf diese fantastische Musik eingehen. Also, ja, das... ist. Wenn ich die höre, da habe ich gleich so ein wurdiges Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas auch kennt, aber es ist einfach herrlich, finde ich. Ach, was auf die herrlich. einer Bucht macht, weiß ich auch nicht. Eben. Das Einzige, was so groß zu meckern gibt, dass es leider nicht viele von diesen Musikstücken gibt und um sich diese daher rasch wiederholen. Naja, ähm, da muss ich sagen, eingeschränkt, also es gibt nicht viele, aber es gibt ja für, für jeden Levelbereich eine Musik und ähm, dann habe ich doch lieber für, für jeden Levelbereich eine Musik, die oder ein Musikstück, was ziemlich gut ist, als wirklich viele, die Scheiße sind und sich schnell loopen und sowas. Ne? Das also das ist dabei auch durchaus gelungen. Jo. Die Gegner gehen bei jedem Treffer eine Art stöhnen Laut von sich oh. und äh, gewähren dadurch ein gutes Treffer. Habe ich mir noch im Kopf Habe ich jetzt wahrscheinlich hundertprozentig falsch wiedergegeben? Taugt das Spiel heute noch was? Sicher. Ich würde jein ja sagen. Es gibt natürlich bessere Spiele für den Gameboy, aber auch durchaus weitaus schlechtere. Für ein frühes Gameboy-Spiel ist es durchaus ordentlich. Und wenn man bedenkt, dass das Spiel momentan ungefähr 5 Euro kostet, bietet es durchaus gute Unterhaltung. Ich weiß gar nicht, wie teuer das mittlerweile ist. Ähm, aber da muss ich natürlich sagen, also so dieses Jein, ähm, das habe ich natürlich sehr stark probiert, das irgendwie so äh, sehr neutral zu betrachten. Mittlerweile, wenn ich einen Spieltest mache, dann äh, versuche ich nochmal so eine subjektive Sache reinzubringen. Ne? Zum Beispiel, ich mag keine Pinball-Spiele, also sage ich, hey, okay, für mich ist das jetzt nichts, aber was ich so festgestellt habe, ist das ein gutes Pinball-Spiel. So, äh, und ich feiere dieses Spiel natürlich stark ab, es ist einer der wenigen OVPs, die ich habe und es war wirklich nicht umsonst eines dieser ersten Spiele. Und ähm, wie ich am Eingang gesagt habe, das ist ja eines meiner erfolgreichsten Videos, klar ist es auch eines der, die ich schon am längsten da habe, aber an der Qualität des Videos kann das eigentlich nicht. Liegen, sondern ich glaube, das äh, geht nicht nur mir so mit der Qualität. Ähm, aber ich würde sagen, wir schauen uns dann noch. Äh, ich oh Gott ja. Ich muss, muss auch mal einen neuen Trailer äh, drehen, glaube ich. Das ist von 2008, da sehe ich noch komplett irgendwie anders aus. Ähm, ich würde sagen. Älteste zuerst. Wir schauen uns noch Quirk an. Ja, wie man sieht hier bei weiteren da habe ich auch noch, ich muss mal gucken, genau, äh, NES-Spiele, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil zu viele Konsolen auf einmal ist auch nicht geil. Äh, das zweite Video, wie man sieht, äh, relativ zügig dahinter und ich habe den äh, Intro-Dings schon äh, etwas bearbeitet und durch den gameboy Boy Start Sound, ich gebe mir mal einfach mal selber einen Daumen hoch, würde ich sagen, äh, ähm, ergänzt. Ne? und äh, ich will sagen wir schauen einfach mal rein was ich in zwei Tagen dazugelernt habe dieses Spiel hat wohl eins der seltsamsten Cover aller Zeiten stimme ich immer noch zu eine Tomate mit einem grünen Iro Sonnenbrille und Turnschuhen läuft aus einer Schlucht heraus ich weiß zwar nicht was für Drogen der Konzern <lacht> genommen hat aber es müssen gute gewesen sein <lacht> das finde ich immer noch und dann ist da noch der Name Quirk auch nicht gerade aufschlussreich was für ein Spiel soll das denn sein und noch wichtiger taugt es heute noch was Quirk ist ein Puzzlespiel, welches im Jahr Neuzeit... Ähm, vielleicht, vielleicht etwas zur Historie, warum ich das als zweites Video genommen habe. Auch das hatte sich sehr stark so in so mein Kindergehirn eingebrannt. Und es war auch eines der ersten Spiele, die ich mir für meine Sammlung deswegen gekauft habe. Und ich weiß noch, wie verwirrt ich damals als Kind von diesem Spielprinzip war, aber es immer wieder rausgeholt habe und immer wieder gespielt habe und immer es wieder versucht habe. Ich kam zwar immer so zur zu Halb weit von diesen einzelnen Welten und die, irgendwann stockt es halt, ne, weil das ist ein Rätselspiel und irgendwann, wenn ihr da keine Kumpels habt, die ihr irgendwie fragen könnt, hey, wie geht es hier weiter, dann läuft es halt auf sowas hinaus, dass es halt stecken bleibt und ich glaube, es gab auch in keiner, keiner Club Nintendo Zeitschrift oder sowas mal eine Komplettlösung, Aber ich finde das Spiel einfach sehr einfach und sehr sympathisch, aber 90 erschienen Gucken wir mal. Entwickelt wurde es von der Firma Atlus und von ArtClaim veröffentlicht. In Japan hieß das Spiel Puzzle Boy, was meiner Meinung nach der wesentlich bessere Name ist. Irgendwie schon, oder? Dann weiß man gleich, was Quirk seine erwartet. Das Spiel ist sehr einfach gestrickt. Der Held Quirk ist mit seiner Freundin Tammy abends in der Stadt unterwegs. Dort beschließen sie die Katakomben, unterhalb der Stadt zu erkunden. Ihr werdet das erraten, Tammy verschwindet und Quirk muss sie wiederfinden. Aber, aber auch das dazu, ne? das ist so, so, so, so, so ein typisches Beispiel, was ich ja gerade meinte mit diesen Geschichten, warum ich mir das teilweise momentan spare. Es ist ein Puzzlespiel, wo ihr Sachen irgendwie verschiebt. Warum muss es da diese typische Freundin wurde in geschichte geben? Das ist total irrelevant. Haut doch einfach ein gutes Spiel raus, okay? Vielleicht mussten sie das Handbuch etwas füllen, ich weiß es nicht. Wie spielt sich also das Ganze? Das Gameplay ist im Prinzip simpel. Ihr müsst zu dem Ausgang des Levels geraten und dieses erreicht ihr, indem ihr verschiedene Hindernisse aus dem Weg räumt. Das klingt natürlich auf den ersten Blick etwas einfacher, als es im Endeffekt wirklich ist. Ihr müsst geschickt Blöcke bewegen, Löcher füllen und Weichen umstellen. Ja. Wobei, äh, ein kleiner fun fact ich dachte als Kind immer, ihr habt es ja auch gerade gesehen, dass das, das äh, in, in, in ein großer Block in, in dieses Loch geschoben wurde, um das damit quasi den Plan zu machen, dass sie drüber laufen können. Ich dachte immer als Kind, das wären keine Blöcke, sondern irgendwie so eine schwarze Blockwende, wo man das in, äh, reinschiebt, dass es verschwindet. Aber aus drei irgendwie machen abgesehen. Mehr Sinn. der erste nennt sich Going Up und dieser Modus entspricht am ehesten einen Story-Modus. Insgesamt gibt es ja, drei also verschiedene Fähigkeitsgrade, die jeweils zehn Level beinhalten. Insgesamt habt ihr also 30 Level. Unterwegs könnt ihr die Levels teilweise nur mit euren... Hier kleiner kleine Erklärung, die fand ich hier auch immer, immer, immer sehr interessant, wo ihr dann quasi zwei, äh, ja Quirks nenne ich es jetzt einfach mal, als Spielfigur, also Gemüsesorten gespielt haben, wo wir uns hier quasi ergänzen muss aber sieht man jetzt hier gleich Freude wie das hier lösen, alles geht, welche ihr mit einem Druck auf die Select Taste auswählen könnt. Diese Freude helfen euch auf dem Weg und ein bisschen genauso wie Quirk zum Ausgang gelost werden. Ja, und so musste man dann halt das verschieben, ich halt einen Eindruck, super Mix aber irgendwie, ihr die, um bestimmte Hindernisse zu überwinden. Habt ihr euch bei einer könnt ihr jederzeit mit einem Druck auf die A Taste den letzten Zug rückgängig machen oder das sogar das ganze Level neu starten. Das finde ich auch eine sehr da praktische -10 Erfindung. Das Schwierigkeitsgrades seid ihr und Tammy wieder vereint. Der das habe ich damals nie geschafft übrigens. Nie. <lacht> ich weiß nicht. Also äh, ich habe damals sowieso sehr, sehr wenige Spiele wirklich durchgespielt. Ähm, weil Irgendwann blieb man einfach stecken und ich habe es dann gelassen irgendwie. Der Spielmodus heißt Heading Out. Dieser Modus ist ein Rennen gegen die Zeit und das Ziel ist es, eine bestimmte Anzahl von Räumen hintereinander zu schaffen. Stelle, ja, je je schneller erster desto mehr Punkte bekommt hier In diesem Modus gibt es insgesamt 99 verschiedene Level. Der dritte Modus ist der Zweispieler-Versus-Mode. In diesem tretet ihr gegen einen anderen Spieler über das Linkkabel an. Jeder Spieler wählt eine bestimmte Anzahl von Leveln aus und beide Spiele versuchen, den diese so schnell wie möglich. Den habe ich übrigens nie getestet, sondern wirklich nur kurz recherchiert: hey, was macht man da? Auch damals habe ich das Spiel äh, nie im Versus-Modus gespielt und auch allgemein leider mit, mit diesem Link-Kabel kaum Multiplayer gespielt. Wer zuerst alle Räume abgeschlossen hat, hat gewonnen. Die Grafik in Quirk ist eher zweckmäßig gehalten, Passt was das Spiel halt, ne? aber durchaus in Ordnung geht. Es ist alles klar, den Level zu erkennen, gewinnt aber keine Preise für einen besonders hohen Detailgrad. Gleiches kann man zu dem Sound sagen, es untermalt das Spielgeschehen passend, ist jetzt aber nichts, was man auch länger nach dem Spielen im Kopf behält. Kommen wir also abschließend zu der Frage, taugt das Spiel heute noch was? Quirk wird nicht umsonst teilweise als Geheimtipp gehandelt. Es ist ein erfrischend anderes Puzzlespiel, was es in dieser Art auf diesem Gameboy kein zweites Mal gibt. Nach einem relativ simplen Einstieg kommen schnell die Kopfnüsse und es macht Spaß, sich den Weg zu ertüfteln. Zusammengefasst gehört Quirk zu der Kategorie einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Außerdem kostet das Spiel momentan rund 5 Euro und ist daher eine definitive Spielempfehlung. Auch hier wieder, ähm, also Grundmeinung äh, habe ich absolut dieselbe. Quirk ist einfach ein super kleiner Puzzler. Kann ich wirklich nur jeden Wärmstens ans Herz legen, aber Geheimtipp ist es ja eigentlich, glaube nicht mehr. Ähm, ich habe auch schon bei meinen letzten äh, gute, gute, günstige Gameboy-Spiele, ich ähm, glaube, Top 5 habe ich oder 5 Stück habe ich ja vorgestellt. Da kam auch wieder von wegen, hey, was ist mit Quirk und so weiter. Aber das habe ich schon in meinem ersten Video der Sorte mal vorgestellt. Also ein richtiger Geheimtipp ist es nicht, aber wenn ihr wirklich mal ein cooles Passespiel spielen wollt, solltet ihr da wirklich mal rein testen. Ähm, kann man nichts falsch machen, finde ich ein sehr interessantes Spielprinzip. Wie gesagt, das Cover ist etwas äh, irreführend, nenne ich es mal, aber ansonsten wirklich super. Und ich würde sagen, die ersten mal Videos, ich habe euch mal so einen kurzen Einblick gezeigt. Ich hoffe... Äh, ich fand es genauso interessant und spaßig wie ich und äh, ich bedanke mich wirklich an alle, die mich jetzt auf dieser Reise schon begleitet haben. Es ist mir ein Fest, ich werde auch weitermachen, ich habe äh, immer noch Spaß dran und äh, mal schauen, wie sich das alles hier noch entwickelt. Vielleicht, wenn ihr mal Bock habt, vielleicht so, so, so eine Art Reaction-Video wie jetzt, äh, vielleicht habt ihr mal Bock, dass ich mal auch sowas äh, für andere Videos mache. wenn ja, schlagt mal was vor. Ich bin immer so für neue Video-Ideen äh, dankbar, was ich umsetzen kann und dann schaue ich einfach mal. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt dieses Mal wieder auf jeden Fall. Meine Zeitreise in meine Retro-Panda-Vergangenheit quasi. Und äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was denn auf vorbt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.